Fans von Sizzling Hot und Co. aufgepasst. Nach langen Verhandlungen mit dem Stargames Casino ist es uns gelungen, euch ein weiteres tolles exklusives Angebot auf Casinoverdiener zur Verfügung zu stellen. Und zwar meldest du dich über Casinoverdiener bei Stargames neu an, dann erhältst du im August anstelle der 50% Bonus auf bis zu 100 Euro, 100% Bonus auf bis zu 200 Euro. Nämlich genau das Doppelte. Zahlst du zum Beispiel 10 Euro, das ist der Mindestbetrag, ein, dann kannst du für insgesamt 20 Euro spielen, ähm, anstelle der üblichen 15 Euro. Achtung, dieses Angebot gilt nur im August und nur exklusiv auf Casinoverdiener. Mehr Infos dazu findest du auf Casinoverdiener.com. Viel Spaß beim Spielen. Wünscht Casinoverdiener.